Ich habe mich damals bei HEX beworben, weil es für mich eine ganz neue Herausforderung ist. Und ich direkt die Aufmachung eigentlich sehr interessant fand und ansprechend und die Stellenausschreibung klang spannend. Und damals habe ich ja noch in Frankfurt gewohnt, habe ich gedacht, da möchte ich hin. Der Laden gefällt mir, die Position gefällt mir. Und dann bin ich hier zu Holiday Extras gekommen. Mein Vorstellungsgespräch lief ziemlich entspannt ab. Also ich bin hier angekommen, wurde erstmal mal ein bisschen durch die Räumlichkeiten geführt und hatte dann in einem total cool eingerichteten Raum, der so Plastikgras am Boden hatte und ganz viele Pflanzen, das Vorstellungsgespräch, was natürlich gleich die Atmosphäre etwas entspannter gemacht hat. Und dann wurde erst für das Unternehmen vorgestellt. Ich habe ein bisschen was erzählt über mich. Und ja, das war's eigentlich. Bei Holly der Extras arbeiten Menschen, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten die einen freundlichen Umgang pflegen, die das Miteinander schätzen, die gerne was zusammen unter, äh, unternehmen, die Probleme gerne gemeinsam lösen und angehen, die kommunikativ sind, offen und ehrlich, lustig und tolle Arbeit leisten. Ja, unser Büro liegt im, im Herzen von Sendling, von Mittelsendling um ganz genau zu sein. Sehr, sehr gut angebunden. Wir sind ratzfatz auf den Autobahnen. Haben natürlich auch Parkplätze für die Mitarbeiter, sodass man da eben auch von außerhalb sehr gut rankommt. Aber gleichzeitig die U-Bahn ist direkt vor der Tür, ein großer Busbahnhof ist vor der Tür. Das Büro von Holiday Extras würde ich als sehr gemütlich beschreiben. Also es gibt sehr schöne Räumlichkeiten mit Couches und wo man sich angenehm aufhalten kann. Sehr modern, ist eine gute Arbeitsatmosphäre. Es gibt immer wieder auch trotz Großraumbüro Ecken, wo man sich auch mal für ein Meeting zurückziehen kann oder einfach mal alleine arbeiten kann, eigentlich eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Wir haben auch eine Firmen-WG, um kurzfristigen Startern die Möglichkeit zu bieten, einfach schnell anzufangen und nicht erst mal in München sich auf die Suche zu begeben. Wir wissen, wie umkämpft der Wohnungsmarkt dort ist. In der Touristik zu arbeiten bedeutet für mich das tollste Produkt oder die tollste Dienstleistung überhaupt herzustellen. Ich meine, wir, klar, wir vermitteln die Zusatzleistungen, aber die runden ja quasi die ganze tolle Reise, die man macht und dadurch die schönste Zeit im Jahr verbringt, nochmal ab und machen sie nochmal besser. Ähm, denn es geht eben auch darum, irgendwie an einen äh, Flughafen zu kommen, da irgendwo zu parken, in einer Lounge vielleicht noch irgendwie Zeit zu verbringen, äh, eventuell noch einen Transfer vor Ort dazu zu buchen oder einen Mietwagen und das alles macht eigentlich Holiday, Holiday Extras eben auch als Teil der Touristikindustrie durchaus interessant, weil es ein bisschen was anderes ist. Ähm, was ich bei Holiday Extras toll finde, äh, um zu arbeiten, ist, dass das Team äh, sehr eng ist. Ähm, es gibt viele Leute und trotzdem, man kennt den meisten äh, relativ gut. Ähm, es ist sehr einfach, um mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Ich genieße sehr eigentlich das, die flexible Arbeitszeiten, die wir haben. Das heißt, man kann auch von zu Hause aus arbeiten, man kann auch mal früher gehen, mal später kommen. Der Grundgedanke ist natürlich auch, den Leuten möglichst viel Flexibilität zu bieten. Und das betrifft eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch den Arbeitsort. Potenzielle Bewerber sollten auf alle Fälle Spaß mitbringen, sich einbringen zu wollen. Das Engagement ist ganz, ganz wichtig. Ähm, außerdem die Offenheit gegenüber also neuen Themen, Sachen vielleicht auch erstmal zu entdecken, sich Schritt für Schritt ranzufassen. Es gibt nicht für alles einen vorgefertigten Plan, den man einfach nur Step für Step erfüllt, sondern genau da kann der Mitarbeiter eben seine Ideen, seine, seine Bereitschaft aber auch zur Veränderung, was voranzubringen, mit einbringen.